Ja, äh, liebste Schwester, Schwestern, ich habe ja das Glück, dass ich zwei Schwestern habe, die beide am gleichen Tag Geburtstag haben, was uns total ungewöhnlich ist. Ähm, vor allem hier hinten sind die beiden Füße von von Melly, Also das ist ein. <lacht> also Carina und Eva. Also die, hier die beiden Füße von Melly grüßen dich aus. Ich starte jetzt ein Twitter-Experiment. Äh, da bin ich mal sehr gespannt. Äh, inwieweit das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ich habe hier äh, etwas Kleines gebastelt äh, zum Thema äh, Datengala, weil, äh, ja, ich weiß nicht genau, eigentlich müsste jetzt auf der Seite schon sozusagen das erste Geburtstagsgeschenk für dich aufpoppen. Ähm, der. Hashtag als solches müsste richtig sein. Oh, und du siehst, ist das nicht toll? Da ist jetzt der erste Hashtag. Also da habe ich jetzt sozusagen für euch da draußen äh, sozusagen äh, gesagt, ja, äh, bitte ähm, äh, gratuliert mal meinen beiden Schwestern, weil äh, ihr, die ihr da seid, weißt du, ihr, ihr seid jetzt schon fast erwachsen. Also ich war heute beim Friseur und äh, ja da muss ich sagen, äh, ich sehe äh, ungefähr wieder halb so aus alt, wie ich bin. Und äh, ihr seid bestimmt ja jetzt reif. Reif. Ja, einen hat ja geheiratet. Dann legen wir jetzt hier mal los mit dem Twitter-Experiment. Also hier, Datengala, äh, das seid ihr. Sozusagen die Treppe, die virtuelle ist für euch ausgerollt worden. Und jetzt könnten sozusagen ganz viele Sachen erscheinen. Also das Tolle ist ja, ich habe hier auf der Seite schon was vorbereitet, da kann ich jetzt sozusagen draufdrücken und äh, sozusagen, damit ich nicht nur ein Paket für euch auspacke, äh, kommen da sozusagen gerade virtuelle Avantare rein und äh, die poppen jetzt auch äh, sozusagen äh, ganz spannende äh, äh, Sachen hier rein. Dafür müsste ich jetzt mal wissen, wie die Frequenz ist, mit der das Programm denn hier die Hashtags als solche abgreift. Ähm, ja, wir warten jetzt <lacht> auf äh, die Sache, dass äh, sozusagen hier die Tweets losgehen. Ähm, ich habe hier auch noch was. Den, den schicke ich doch einfach jetzt ab. So zack, und dann ich habe nämlich so mit anderen verschiedenen Accounts, ich habe sozusagen wie eine Überraschungsparty, habe ich auch hier sozusagen schon äh, verschiedene äh, Partys für euch äh, vorbereitet, verschiedene Gäste eingeladen. Und äh, die sollten jetzt sozusagen hier auch langsam aufpoppen, sozusagen. Ja. Also laut meiner Daten, Daten, Daten, Daten, Daten. Also, ja, also es müsste hier jetzt schon mehr reingekommen sein. Und da ist es doch. Super. Also ich war jetzt etwas äh, abgelenkt, Karina äh, und Eva. Äh, hier, das ist der Alios. Der ist jetzt aus Münster. Was total spannend ist, dass der sozusagen, äh, der ist ja fast in Echtzeit. Weißt du, das war jetzt hier ein Experiment. Ich wusste ja gar nicht, äh, ob von da draußen überhaupt was kommt. Und jetzt guckt ihr den da an. Diesen da. Das ist, <lacht> das ist ein Avantalien den habe ich gebaut, extra für diese Datengala. Weißt du, da stand ich irgendwie so beim ZDF ähm, und hatte so vor so einem Greenscreen äh, was gemacht. Und äh, ja, und was ist das denn hier? Hurra! Natürlich auch Konfetti, äh, Also, Karina, an die Schwestern. Ne? Also, da gibt es Konfetti. Wir sehen uns ja auf der Hochzeit. Von Eva Maria. Ne? Spannenderweise ist das genau am Bundesparteitags ähm, äh, äh, Wochenende. Und da sieht man also, anders als der Vater, für mich ist es wichtig, immer die Familie hat Vorrang vor der Partei, noch vor der Partei. Ja, und äh, da muss man natürlich sagen, ist das nicht toll? Sogar die Bundesbasis gratuliert euch. Ne? Also euch, dem Duo Infernale. Ähm, Schön, also da kann man nur sagen, äh, freut mich, freut mich, ähm, dass wir hier dieses Experiment sozusagen zusammen. Jetzt müsste ich nur noch euch hier oben als äh, virtuelles äh, ja so, so ein bisschen einbinden. Das würde, ich mache mal ein bisschen die Musik leiser, weil äh, ja ähm, die Bundesbasis. Und jetzt kommt noch eine kleine Extrawurst, Zack schwuppdiwupp und spannend, spannend, spannend ja ähm, das, vor allem wenn das, das, es ist ja keinem so richtig bewusst darüber, äh, dass das hier so zu einem, wie nennt man das, zu einem medialen äh, Geschenk wird, weißt du, sozusagen ein, ein Geschenk ein, ein, ein, ein Geschenk für nach draußen und äh, ja das ist lustig. Ne? An dem Blau erkenne ich, wer das ist. <lacht> Danke, Markus, nochmal für die bit karte <lacht> Ja, also, ne, das ist ja, diese ganze Piratensache ist ja fast schon so ein familiärer Klüngel. Ne? Und, ähm, ja, da siehst du hier, das ist Lulzek, der da gerade äh, was sagt. Also, das ist 129a. Das ist äh, der Terrorparagraf. Äh, der ist natürlich auch dabei, äh, wenn es darum geht, äh, hier, äh, Schwester, alles Beste und mehr. Schön. Also, es hat funktioniert. Äh, der Rumfunk-Twitter-Nick, der äh, hat jetzt auch noch mal sozusagen also das Sendeteam, in dem Fall ich, hat äh, auch noch äh, gemacht. Melli, willst du noch mit reinkommen und meiner Sch meinen Schwestern herzlichen Glückwunsch sagen? Müsste einmal. <lacht> Muss gar nichts. Hier, mi. Ja, ne, also, hat funktioniert. Äh, viele Grüße an den Niederrhein und äh, wir kämpfen weiter für den Weltfrieden. Ne? tschüss <lacht> Stop egg.